Die Steigung oder das Gefälle einer Funktion können wir quantifizieren, wenn wir eine Tangente an diese Funktion anlegen und den Winkel alpha dieser Tangente bezüglich zur horizontalen Messen. Eine andere Möglichkeit zur Quantifizierung der Steigung ist der Tangens dieses Winkels, den man üblicherweise mit m abkürzt. In unserem Beispiel ist der Winkel alpha ungefähr minus 10 Grad. Der Tangensalpha entspricht 0,18. Das bedeutet, auf eine Strecke von 100 Metern sinkt die Kurve um 18 Meter ab. Um die Steigung einer Tangente an einer Funktion zu ermitteln, müssen wir eine Grenzwertbetrachtung machen. Wir ziehen zunächst eine Sekante durch die Funktion, das ist eine Gerade, die an zwei Punkten schneidet, und ermitteln deren Steigung. Die beiden Schnittpunkte der Sekante mit der Funktion haben den Abstand Delta x. Wir lassen jetzt den Abstand Delta x immer kleiner werden. Der Grenzwert der Steigung der Sekante für Delta x gegen 0 ist dann die Steigung der Tangente. Mathematisch ausgedrückt ist die Steigung der Sekante Funktionswert bei x0 plus Delta x minus Funktionswert von x0 dividiert durch Delta x. Wir bilden den Limes dieses Quotienten für Delta x gegen 0. Die Steigung der Tangente nennen wir auch f' von x oder df von x nach dx oder erste Ableitung von f. Von x. Die Bestimmung der Steigung der Tangente nennen wir differenzieren oder ableiten. Die Ableitungen der wichtigsten Funktionen sollte man auswendig kennen. Wenn wir eine Potenzfunktion haben, f von x gleich x hoch n, dann ist die erste Ableitung f' von x gleich n mal x hoch n minus 1. Diese Rechenregel gilt für alle n. -1. Aus der Stammfunktion x2 wird die abgeleitete Funktion 2x. Aus der Stammfunktion x hoch minus 2 wird die abgeleitete Funktion minus 2 mal x hoch minus 3. Aus der Stammfunktion x hoch 1,5 wird die abgeleitete Funktion 1 halb mal x hoch minus 1 halb. Die Ableitung von Sinus x ist Cosinus x. Die Ableitung von Cosinus x ist Minus Sinus x. Entsprechend ist die Ableitung von Tangens x 1 durch Cosinus Quadrat von x. Besonders einfach ist die Ableitung der Exponentialfunktion. f von x gleich e hoch x. f' von x ist auch e hoch x. ln x abgeleitet ergibt 1 durch x. E. Für die Ableitung von komplizierteren Funktionen gibt es einige nützliche Regeln. Die Faktorregel besagt, dass wir einen konstanten Faktor c vor die Ableitung ziehen können. Klammer auf c mal u, Klammer zu Strich ist gleich c mal u Wenn wir eine Summe ableiten, können wir die Summanden separat ableiten. Klammer auf u plus v, Klammer zu Strich ist gleich u plus v Strich. Ähnliches gilt für eine Differenz. Klammer auf u minus v, Klammer zu Strich ist gleich u Strich v Strich. Für Produkte gilt folgende Regel u mal v' ist u' mal v plus v' mal u Zur Verdeutlichung habe ich die abgeleiteten Größen mit roter Farbe markiert. Für Quotienten gilt u durch v' ist u' v minus v' u durch v² Wenn wir zwei Funktionen verketten, wenden wir die Kettenregel an. u von v' ist gleich u' v mal v' Produktregel, Quotientenregel und Kettenregel lassen Sie sich auch geometrisch veranschaulichen, wenn wir mit der Sekantendarstellung arbeiten. Die erste Ableitung f' entspricht der Steigung einer Funktion. Die zweite Ableitung f' entspricht der Krümmung einer Funktion. Entsprechend kann man mit Differentialrechnung mit Erfolg Kurvendiskussionen durchführen. Eine Funktion hat dort ihr Maximum, wo eine horizontale Tangente vorliegt und wo die Krümmung negativ ist. Das heißt, die erste Ableitung muss gleich 0 sein, die zweite Ableitung muss negativ sein. Eine Funktion hat dort ihr Minimum, wo die erste Ableitung horizontal ist und die Funktion positiv gekrümmt ist. Also erste Ableitung gleich Null, zweite Ableitung kleiner Null. Eine Funktion hat dort ihren Wendepunkt, wo die Krümmung gleich 0 ist, also zweite Ableitung gleich Null. Außerdem darf die dritte Ableitung nicht gleich Null sein. Wir geben jetzt die Funktion 1 Drittel x hoch 3 minus 2x² x plus 3x. Wir sollen die erste Ableitung bilden. Wir haben hier eine Summe aus Potenzfunktionen. Wir können die Summanden einzeln ableiten. 1 Drittel x hoch 3 wird zu x x² minus 2x² x wird zu minus 4x und 3x wird zu 3. Die Stammfunktion ist hier in Schwarz dargestellt, die erste Ableitung ist in Blau dargestellt. Wir sehen, dass Nullstelle der ersten Ableitung und Extremwert der Stammfunktion zusammenfallen. Wenn wir die zweite Ableitung bilden, also f' von x gleich 2x minus 4, dann haben wir damit ein Maß für die Krümmung der Kurve. Diese Funktion ist hier grün dargestellt. Für x gleich 2 ist die Krümmung 0. Hier hat die Stammfunktion einen Wendepunkt. Für x kleiner 2 ist die Krümmung negativ? Wir haben eine konkave Kurve. Und für x größer 2 ist die Krümmung positiv? Wir haben hier eine konvexe Stammfunktion. Die zweite Ableitung können wir entweder mit f' von x abkürzen oder mit d f von x nach dx. Der Krümmungsradius einer Kurve an einem Punkt ergibt sich als Kehrwert der zweiten Ableitung. In unserem Beispiel ist an diesem Punkt der Lenkradausschlag nach rechts maximal, an diesem Punkt der Lenkradausschlag nach links maximal, an diesem Punkt ist der Lenkradausschlag 0, hier ist die Krümmung 0, hier haben wir einen Wendepunkt. Ableitungen spielen zum Beispiel in der Mess- und Regeltechnik eine Rolle. Dort wird nicht nur eine Größe gemessen und daraus eine Stellgröße ermittelt, auch die Ableitung dieser Größe wird als Input genommen zur Ermittlung der Stellgröße. Viele Messgeräte geben nicht nur die Möglichkeit, ein Signal direkt darzustellen, sondern auch die erste Ableitung des Signales darzustellen. Dadurch werden Signale oft sehr viel ausgeprägter dargestellt. Die erste Ableitung entspricht der Steigung der Tangente an einer Funktion. Ableitungen, die man auswendig kennen sollte, sind x hoch n, sinus x, cosinus x, e hoch x und lnx. Außerdem sollte man Faktorregel, Summenregel, Produktregel, Quotientenregel und Kettenregel anwenden können.